Die meisten digitalen Bilder, die euch heutzutage begegnen, sind Rastergrafiken. Diese bestehen aus Pixeln, also Bildpunkten, angeordnet in einem Raster. Jedes Pixel lässt sich beschreiben durch dessen Position im Raster und dessen Farbe. Die Farbe wiederum lässt sich unterteilen in dessen Anteil der Werte Rot, Grün und Blau. Jeder dieser Farbkanäle kann durch einen Wert zwischen 0 und 255, wobei 0 für keinen und 255 für den vollen Farbanteil steht, beschrieben werden. Die Informatiker unter euch wissen warum, an alle anderen, es ist einfach so. Beschreiben wir nun einen Pixel in einer 2x2 Pixel Rastergrafik mit den Werten 0,0 für die Position von oben links und 255,0,0 für die Farbe. Jetzt haben wir ein knallrotes Pixel in der oberen linken Ecke der Grafik. Wenn du das nicht verstehst, halte an und denk nochmal scharf nach. Für Pixel 1,0 nehmen wir grün, also 0,255,0. Für Pixel 0,1 nehmen wir blau, also 0,0,255. Und für das letzte Pixel 1,1 nehmen wir weiß, also 255,255,255. 255, 255. Warte mal, alle drei Farben bei 255? Das müsste ja richtig bunt sein, richtig? Falsch. Google mal additive Farbmischung. Herzlichen Glückwunsch, wir haben eine sinnlose Grafik erschaffen. Und wer nicht mitgekommen ist, sollte dringend noch eine Erörterung zu Goethes Faust schreiben. Der hatte immerhin auch irgendwas mit Farben zu tun.